Ein 70 Kilogramm schwerer Mensch verbraucht, wenn er schnell krault in einer halben Stunde 430 Kilokalorien. Die Frage ist nur, wie kann man eine halbe Stunde schnell kraulen? Und das zweite ist, wenn man barfuß über eine Wiesen geht, werden 72.000 Nervenenden massiert. Die Frage ist, von wem? Fragen über Fragen, die uns jetzt im Straßganger ein bisschen erläutert werden. Im Straßganger Boot sind 23 Millionen Liter Wasser und zwar in den Becken. Es gibt einen Naturschulterboden. Das ist überhaupt recht groß, du kannst alles machen. Du kannst schaukeln, über Brücken gehen, Eis, Eislutscher austeilen, hüpfen. Ist wirklich schön, die Fiers ins Wasser halten und lachen. Ruft der Kuckuck im Geäst, die Schwimmsaison zart grüßen lässt? So weiß man zum Beispiel, aha, der Kuckuck ruft, jetzt ist aber Zeit ins Schwimmbad zu gehen. Wie weiß ich, dass es Zeit ist, aus dem Schwimmbad wieder heim zu gehen? Und zwar für die restliche Saison, Das ist recht einfach, zu Marie Geburt fliegen die Schwalben fort und bald ist keiner mehr im Freibad dort. Amsel, Drossel, Fink und Starr machen es dem Badewaschl schwer. Das Margaretenbad ist eines meiner Liebsten, weil es mitten in der Stadt ist und äh, angeblich lernt man dort auch sehr viele Studenten und Studentinnen kennen, weil die treiben sich da herum. Herrlich. Zwischen Hochheisern und Gründerzeitbauten ist da wirklich ein Leben mit Cocktails und Kindern. Was gibt es Schöneres, als im Margaretenbrot unterzugehen?